Mein Sohn rief mich gestern an und sagte, die FFP2-Maske, die du mir mitgegeben hast, die muss ich im Schnee verloren haben. Unmöglich, eine weiße Maske im weißen Schnee wiederzufinden. Die Schule ist verwaist. Niemand sitzt auf dieser Bank. Der fühlt sich verloren, weil die wirtschaftliche Grundlage, die Gemeinschaft, das Singen, der soziale Zusammenhalt, weil dies alles aufgelöst ist. Im Himmel ist Freude über einen Sünder, der umkehrt. Mehr als über 99, die die Umkehr nicht nötig haben. Das sagt Jesus am Ende, nachdem er von dem Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt hat. Ein Schaf ging verloren und der Hirte lässt nicht ab, nach ihm zu suchen, bis er es gefunden hat und dann ist die Freude riesig. Verlieren und wiederfinden, selbst verloren gehen und gefunden werden. Kennen Sie das, dass man sich manchmal selbst verliert? Vielleicht ist gerade diese Zeit jetzt, der Corona-Lockdown, eine Zeit, in der manche sich verlieren, weil sie alles, was sie gewohnt sind, nicht so tun können wie bisher. Vielleicht ist es für andere auch eine Zeit, in der sie sich selber wiederfinden können, weil die Ansprüche und Herausforderungen, die sonst das Leben ausmachen, einmal zur Ruhe kommen, verlieren und finden. Gott gibt niemanden verloren. Gott gilt jedem Einzelnen nach. Und es ist riesige Freude bei jedem, der umkehrt. Ich habe sie gefunden. Die Maske, die ich aufsetze, wenn ich in einen Laden oder in einen Bus gehe. Die Masken, die Leben rettet. Nicht meins, sondern das Leben der anderen. Gott will auch Leben retten. Vielleicht mein eigenes, wenn ich umkehre, wenn ich sein Angebot wahrnehme. Zu hören auf das, was Jesus sagt und zu vertrauen, dass Gott nicht nachlässt, nach mir zu suchen. Nach dir zu suchen nach euch allen zu suchen. Vergrabe dich nicht, nicht in deiner Einsamkeit, nicht in deinen Sorgen und nicht im Schnee. Lass dich finden von Gott, der sich auf den Weg macht, nach dir zu suchen.